Als Automobilmechatroniker ist man zuständig für Servicearbeiten, sowie äh, Sachen, die undicht sind, wieder dicht zu machen, Sachen, die kaputt gegangen sind, zu ersetzen, Fehler diagnostizieren und somit einen um Kunden Offerte erstellen können für sein Auto damit er entscheiden kann, wie es weitergeht. Was mir gefällt an meinem Beruf, ist die abwechslungsreiche Arbeit. Also man kann viel Verschiedenes machen, es ist nur immer eintönig. Je nachdem natürlich auf was für Markt, man schafft, aber äh, es gibt eigentlich relativ Verschiedenes zu machen, eben über Elektrik, zur Mechanik, zu Hydraulik. Man lernt viel über die Systeme. Man muss sicher schon vorher ein handwerkliches Geschick mitbringen. Man braucht auch gewisse Intelligenz. Man muss nicht kein Studierter sein, aber äh, man sollte sicher äh, Interesse haben an der Mechanik und Elektronik. Elektronik ist beim Mechatroniker äh, ein großes Thema. Wenn man das nicht gerne macht, ja, dann sollte man es gescheitern lassen. <lacht> ja, zu Demil Frey sollte man arbeiten, weil es ein grosser Konzern ist mit viel Erfahrung. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Lehrlinge ausbilden. Sie haben Leute, die auch wirklich für das geschult sind, um Lehrlinge auszubilden. Die wissen, was man können muss, die einem das Richtige beibringen und einem gut für die vorbereitet. vorbereiten.